Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Felix und ich The Great School Breakout. Wir müssen gerade nachsitzen und unbedingt entkommen, damit wir zu Hause mit unseren Pokémon-Karten spielen können. Aber bevor das Video beginnt, liken und abonnieren und jetzt viel Spaß! Natürlich klicke ich auf Spiel und auf schwer. Natürlich auf schwer. Auf schwer. schwer. Ich bin ganz schön klein. Felix, Los. du bist auch ganz schön klein. Los. Du Opfer, hm. guck dir an, wie klein du bist. Ha! Du, bist ha! Ha! Ha! du bist. Okay, Du bist höchstens 1,50. Ja, und du 1,40. hallo, uh, Mr. Pickett. Warte, ich will den Stuhl <lacht> auf Hey, <ihn lacht> <aufstellen. lacht> <lacht> hey, der bounced. <lacht> da oben ist eine Kamera auf Augenblick. Lass mich kurz. Uh, Warte uh. kurz, wir machen, wir, wir machen kurz die Kamera aus. Gut, ja. Das ist ein, ein cooles Punkt. System, dass ich hier so alles bewegen kann. Das bestimmt, alles im letzten aus. Spiel gab es das auch irgendwie mit den Leitern, ne? Ja, aber da hat es nicht so gut uh. funktioniert irgendwie. Uh. Ja, schau, uh. auf, komm, komm. Ich hab sie fast, ich hab sie. Ah. Ja. okay. Um. Sehr gut. Also, was okay. war die Aufgabe? Okay, hier gibt's Regen. Regen ist gut. Ja, Re finden Regen Sie einen Screwdri ein Screwdriver. Driver. Screwdriver. Ich glaube, da ist ein Pfeil. Vielleicht sollten wir da den Screwdriver uns holen. Beim ja. Pfeil, Pfeil. Lass uns Pfeil zu den, den Pfeil, Pfeil gehen, dann machen wir das mal. Oh, Entschuldigung, ich brauchen mal gehört. kurz den Stuhl. Hier, ja. Hier, ja. Da. Aha, hier ist ein Screw. Aha. Ja, hier. Du musst, mir, du musst mir jetzt die Brücke hier plinksen. Das ist deine Aufgabe. Ich, ich kann keine Brücke für dich plinken. Du musst oh, deine Brücke selber pinken. Ja. Oh. Ich mach jetzt hier die Schrauben raus. Bam, bam, bam. Und der Wind fällt. Warte, warte, ich komme nicht hinterher. Ich habe keine Tücher mehr. Ich hab das. Das, alle Tücher verbraucht. Ich schaffe das. Warte, erstmal den da dritt. Ui! Dritt. Ui. Oh mein Gott. Meine oh. Hand bewegt sich, wenn du das machst. Natürlich bewegt sich meine Hand. Wie soll ich denn sonst machen? Ja, aber so, du hast keinen Screwdriver in der Hand. Habe ich auch nicht. Okay. Oh. Aber das ist oh. easy. Das kenne ich noch von damals ja, in der Schule. Mach das, Bruder. Warum, warum mhm. nochmal, ähm, machen wir das gerade? Ich meine, die Glocke. Ich weiß ah. nicht. Oh Gott, ich darf hier gar nicht rüber. Sag das doch! Wir haben einen bösen Lehrer, deswegen. Ja, wir haben einen bösen ja. Lehrer, der hat geschlafen. Wir hätten doch einfach rausgehen können. Ich meine, die Glocke hat doch geläutet. Nee, aber die Tür war verschlossen. Der hat uns eingesperrt, weil Nachsitzunterricht oder so. Ich weiß Ach das auch so. nicht. Ach ja, so! Ich passiert glaube, wir müssen nachsitzen. Ja, das ja. ist doch der normale... <lacht> ich sehe gerade den Laser da oben. Das ist der normale Fahrt, den ich normalerweise gehe, wenn ich aus Nachsitzen entfliehen möchte. Ja. Die, die 20 Minuten will ich nicht länger mehr im Klassenzimmer sein. Da sterbe ich lieber. Und ja, ich sterbe gerade. Blumen. Du machst das, Bruder. Du oh, es war das, ich voll sinnvoll, nicht. jetzt einfach runterzufallen. Es war voll die Abkürzung. Ja, das hast voll die Abkürzung genommen. Ja, na. Ey. Oh mein Gott, wo ist hier? Warte, die Bälle sind aus Concrete. Ja, huh? das gehört sich so. Felix? wirf Wirf, Bruder. Wirf, wohin? Da oben auf den Schalter. Ach, da. Der mit dem Pfeil oh. <lacht> muss werfen. Das, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich nehme den einfach mit, den Cheeseball. Den Cheeseball, das ist ein Basketball. Das ist ein Käsebällchen. Ja, das ich sieht man ja wohl. <lacht> <lacht> Hopp. Okay, das ist ein Käsebällchen. Hopp. Und hallo. Hallo. Du bist im Boden. Ha, ich bin Erster. <lacht> ich Nein. war schon immer Erster. Oh mein Gott. Hier ist ein Knopf. Was ist hier passiert? Machen wir jetzt oh. dieses? Ah, ja, wir machen Wind. dieses. Yeah. Oh mein Gott, Wind. Das ist immer Und das so. Beste an dem Ausbruch aus der Schule. <lacht> das ist immer das Beste. Ja, okay. das geht aber auch nur, weil ich 1,40 groß bin. <lacht> Nicht mal. Okay, wir müssen, glaube ich, den Elevator-Button drücken, bevor ja. wir da auf den Elevator gehen sollten. Oh, der weg, Und jetzt hoch da. Ja, hoch da. Oh, ich habe den Button nicht gedrückt. <lacht> ich hab doch gedrückt. Jetzt aber. Ja, ja. Und jetzt stirb. Stirb, stirb. Ich sterb doch oh. nicht. Ich bin zu schlau hm. dafür. Ja, yeah. das würde ich auch sagen. Du drei Käse hoch. Nenn mich nicht drei Käse hoch. Du bist nicht mal drei Käse hoch in diesem Spiel. Doch. Nee. Die Käse an, der sind Länger aber auch ist ganz schön groß. <lacht> Ui, hier ja, steht schon das wieder Sachen zum Stapeln. Yay. Maskebälle. Oh, da oben müssen wir. Da oben. Wo oben? Um? Also nehme ich die Leiter. Nein. Meine die Leiter. Und habe jetzt einen Hammer. Ich habe einen Hammer. Das ist doch der Hammer. Oh, wenn ich den Knopf drücke, wird die Leiter zurückgesetzt? Ja, weil, falls du vielleicht die Leiter umwirfst oder so, ich weiß nicht. Soll also, ich, ich muss jetzt hoch? Wie das gehen? Äh, Wie kann ich den Hammer benutzen? <lacht> wie soll das gehen, Bruder? Ich kletter mal hier hoch. Ah, easy. Du springst da hoch. Hier also, hoch. ich weiß jetzt nicht, wie ich Hä? hier weiterkomme. Ach, ich bin jetzt schon wieder im Shop. Ausgang. <lacht> Ausgang. Ah, ich kann äh, Was? Ich bin im Shop. Haha, <lacht> <Wir stoppen lacht> keine. <lacht> oh, ich habe eh gedrückt, deswegen. Oh, oh, oh. Kannst du da was machen? Nee, ich komme nicht an. Ich brauche ein bisschen mehr Stapeln im Augenblick. Ein bisschen mehr Stapeln? Klar. Dann ein Fässchen, ein Eimer. Oh, der fällt runter. Ich zweite Stapel. Oh, das fällt auch um. Nee, das passt. Ich baue oh, je, jetzt eine, komm eine ich ran. Treppe. Ich bin rangekommen. Ich bin oben. Komm nach. Und ich bin Kleiner. ein Mensch aus Fleisch und Blut. Naja. Ein ziemlich kleiner Mensch aus Fleisch und Blut, würde ich, das, würde ich mal sagen. Das sagst auch nur du. <lacht> du bist nicht mal so groß wie eine Palette. Du bist nicht mal so groß wie ein Fass. Nenn mich nicht Palette. Ey, warum kann ich hier nicht <lacht> springen? Ach, die Kiste ist zu fett. Sag das doch. Mm, die Kiste ist wieder zu fett. Na klar. Ja, natürlich ist die Kiste zu fett. Ja. Nee, es liegt gar nicht an dir. So, und jetzt machen wir das Kiste. Ding kaputt. Bam! Bam! Hallo? Bam! Okay. Komm, weiter. Ich bin schon wieder ich, bin, ich oh. bin so gut in dem Spiel. Geht das hier <lacht> bergab, ja? Ja, das ist bergab. Das ist irgendwie komisch. Wir sind durch die Lungen oh schläft Gott. immer noch Mr. Flibble Mr. Flibble <lacht> Mr. Mr. Huch, Ach Was ja. Da sind wir in der Schule. Oh, okay. Guck mal, das ist Mr. Flibble Mr. Flibble wir haben es rausgeschafft. Hören Sie mich? Hören Sie mich, Mr. Flibble wir haben es geschafft. Glaub, sind Sie stolz, Sie stolz auf mich, bitte seien Sie stolz auf mich. Ich glaube, das sollte Sie nicht aufwecken. Das ist nicht das Ziel. Ah, oh. Ich habe ihn geweckt. Du hast ihn ah, nein. machst du das? Hilfe. Okay, bist du komm, komm, mir leid? Nimm dir ein Käsebällchen und wir müssen jetzt irgendwas machen Welche Käsebällchen? Ah, da, Käsebällchen und dann Knöpfe abschießen Ah, oh, Mr. Flübbelflobbel ist hinter mir <lacht> Mr. Flübbelflobbel ist gerade in dich reingerannt bei mir Ah, <lacht> das ah steck Mr. Schließfach. Versteck dich im Schließfach Worauf soll ich werfen? Aber auf die Schalter natürlich Ich dachte auf das Schloss Nee, auf die Schalte. dann ah, geht auf Schalter Auf den Schalter, sag das doch Auf alle Schalter, das sind mehrere Ja, ich laufe noch ein paar Runden ja, du machst es schon. Ah, Mr. Flippelflobbel ist voll nah. Ja, ah. Ich habe auch nicht getroffen. Okay, okay, Mr. Flippelflobbel, wir können das wie, wie zivilisierte Menschen klären. Sie gehen jetzt einfach wieder auf ihren Stuhl <lacht> und schlafen, okay? Mr. Flippelflobbel ist mir ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, mir auch, soll auch. langsam werden. Warum spielen wir auf Schwer, Felix? Weil, das ist einfach. Wir, wir sind Boss wir, wir, wir sind, weißt du, wir sind gut Nein, wie hab ich daneben geworfen, gib mir den Ball wieder oh, ich Nein, ich hab den Schlüssel nicht bekommen Ich muss doch eine Runde laufen Ich muss auch noch eine Runde laufen Ich hab den Schlüssel nicht bekommen Warum kann ich den Ball nicht mehr aufheben, nachdem ich ihn benutzt habe? Weil der dann weg ist, der, der zerbröselt ja Ja, Käseblechen okay, zerbröseln, das ist schon true Ha, okay, nur noch ein Ball Und dann den, den, dann den Schlüssel Ich hab den Schlüssel Du läufst du auch viel nach, besser oder? als ich. Das, warum läufst du gegen den Uhrzeigersinn? Weil es schlauer der Ball. ist. <lacht> weil ich schlau bin und du nicht. Okay, ich bin du. Ich muss viel weiter ah. laufen, weil ich mit dem Uhrzeigersinn laufe. Ah, Mr. Flimflummel kommt nicht hinterher. Er geht wieder zurück in sein Klassenzimmer. Aha, ha, ha, Aha. aber hier ist er noch hinter mir? <lacht> Gib mir Nein, Mr. Flippel, ich muss noch eine Runde laufen. Ich habe den Schlüssel nicht bekommen. Oh mein Gott. Aha. Warum ist der Schlüssel auch so klein? Mm. Voll ehrenlos von dem Schlüssel. Der könnte auch größer sein, Mann. Genau. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja, ich habe ihn. Oh, ah. Er ist so knapp hinter mir. <lacht> Mr. Flippel, ich, ich habe schon den Schlüssel. Ich habe den Was Schlüssel schon. Ah. <lacht> Geht Sie jetzt weg. Stop Felix. Wrong. Ja. Oh mein geh Gott. Geh weg, geh weg. Uh, uh. Oh, gut, er geht nach Hause. Und er verschwindet. Oh Gott sei Okay, Dank. jetzt haben wir diese Sportbänke und mit dem müssen wir ah, Naja, okay, wir sind in der Natur von damals. Von damals? Wo du auch über so einen 20 Meter Abgrund dich mit so einer Bank rüber... <lacht> Siehst Was machst, du nicht? Hier? Was machst du hier? Was hier unten? <lacht> <lacht> ich glaube, das war nicht ganz richtig. Das war absolut richtig. Ja, das war absolut richtig. Ich hole mir jetzt noch die zweite Bank, weil ich will zu den Käsebällchen. Oh ja, wir brauchen die Käsebällchen, sowas von. Mhm. sicher. So, ich habe ein Käsebällchen. Ich habe ein Käsebällchen. Damit werfe ich ein Käsebällchen. Hab. Ah, ich, du bist, wurdest getroffen, haha. Ha. Nein, nein, mein Käsebällchen, hahaha. Ha, ha, ha. Okay, jetzt? Jetzt hier hoch, denke ich mal. Da, da ist eine Leiter. Oh, nee, da muss man klettern. Ah, warte, da oben ist ein Knopf. Oh, oh. Ich hab daneben geworfen. Ja, ich auch. Ich hab dich getroffen. So, jetzt ah. aber. Perfekt. Jetzt? Was ist passiert? Jetzt können wir klettern, vielleicht. Ja, jetzt können wir klettern, lol. <lacht> jetzt. Es hat sich nichts geändert, aber wir können jetzt klettern. Ah, nein, Ah, ich hab's jetzt. drauf geschafft. Wir können, wir können einfach nicht mit den Käsebällchen klettern, aber der, der Aufzug ging jetzt. Und. Boing. Uh, ich bin boing. zu gut. Yeah. Ich, bin cool ich bin zu cool für die Schule. Ich <lacht> bin zu cool für die Schule. Oh, oh, ich bin zu cool für die Schule. Ich ja auch Und jetzt hier. Oh, das, das ist mir ein Ecken bisschen springen. zu heikel hier, was ich gerade mache. Ich ich über, über die Ecken springen, komm. Ich kann nicht über die Ecken springen. Ich habe kein Körpergefühl. Ich habe keine body oh, ah, Nein, Ich bin Ich habe keine Body-Positivity, <lacht> Felix. Da musst du das mal haben. Hab mal Body-Positivity. Okay, ich habe es getan. Ich hatte jetzt immer noch Angst. Ich will das nicht nochmal machen. Du musst das nochmal machen, komm. Oh, du oh, sagst ja. das. Nochmal um die Ecke. Yeah. Ey, da sind Boxsäcke, die tun mir doch nichts. Yeah. Nee, nee, die tun sicher nichts. Na, Felix. Na, was läuft? Dann komm mal ran. Yeah. yeah. yeah. Oh mein Gott, ich kann hier gleiten. Ich kann hier fliegen. Nein, Was hast du? Ich bin zu bist früh, früh abgesprungen. abgesprungen. Du hast einfach weg bei mir. Aber oh, ich fliege. Ah, ich bin ah. auch zu früh abgesprungen. <lacht> ich auch. Ich schaff das nicht. Ich, es liegt, glaube ich, daran, dass ich die Trägheit mit einbeziehe. Und die sollte man nicht einbeziehen. Man droppt ja. einfach gerade nach unten runter. Also muss ich schon ja, wieder. Ja, es ist gerade. Ah, okay. Ja, ich hab's geschafft. hab's Okay, das ist schwierig für mich. Das, das entspricht nicht den Gesetzen der Physik, die ich kenne. Genau. Ähm, hey, was war das? Ich konnte einfach steuern, lol. Geh okay, dann hier rüber. Boing Geh, ich sprung und bitte. Boing, boing und boing. Ich bin so viel schneller als du. Du bist langsamer als ich. Nee. Ich warte die ganze Zeit auf dich. <lacht> ich warte die ganze Zeit. Wie du wartest? Also ich bin weit vor dir. Also ich werf jetzt einen Korb hier. Oh. So, also Korb werfen, Leute. Habe ich getroffen, Ach Stimmt, nee. die haben ja keine Gravitation, wenn man die wirft. Sind ja, ja auch Käsebällchen. Oh, ich habe getroffen. Yeah! Easy. Okay. Okay, Mr. Lobble, Mr. Macht macht Sport. Ja, ja, Sport. Natürlich, das ist, das ist Sport? Sport für Mr. Lobble. <lacht> Das ist anscheinend nein, auf Ey, nein, er hat dich gesehen. Du musst einfach nur entkommen in die Toilette. Ich will nicht entkommen. Okay, in die Toilette, schnell. die Toilette, Toilette, Toilette, sie Toilette. Sie die Toilette. Die dürfen uns hier nicht hinfolgen, das ist Grooming. Komm in die mittlere Tür. Die mittlere, okay. Ja, komm rein. Oh. Die mittlere war falsch. Wie, die mittlere war falsch? Komm, träg nicht um. Ich wurde von die Mr. Flibble slobby gekillt. Was, in der mittleren war eine Toilette drin. Ja, und dahinter war ein Vent. Oh. <lacht> <lacht> ich dachte, ich soll in die Toilette rein Ich kenne das inzwischen schon so von Roblox Obbies. Das stimmt, da musst du wirklich auf die Toilette einfach rein Okay, wir gehen in den Vent, ich habe es nicht gesehen <lacht> Okay, klar. Okay. Und wir sind wieder hier Na, wir Easy, sind wieder. Käsebällchen Ich muss treffen und ich hab, ich habe getroffen, first try, ich bin so gut Ich treffe auch. und bam, so so first try Easy So easy jetzt hier weiter. Oh nein ich hasse solche Sachen. Ich liebe solche Sachen. Ich war darin immer First Try. Ah nein, sowas äh, mag ich. Ich bin, bin based. Ich mag First Try. Oh nein, solche Dinger mag ich aber nicht. Ich bin based und sowas. Ja, ich auch. Und Natürlich. viel auf. zu easy für mich. Yeah. Easy. Gar kein Problem. Musst du sagen, du bist hinter mir. Puh. Genau, du bist oh. falsch gelaufen. Du bist hinter mir. Puh. Nein, bin ich gar nicht. Oh. Du bist hinter mir. Oh nein, das stimmt nicht. Hä? Äh, ah. oh. War es ah. richtig. Haha, jetzt weiß ah, ich, wo es weitergeht. nein. Lang geht. nein, nein. Ich werde zu so erster sein. Du hier nicht erster Nein, ich, ich bin erster. Ich bin erster. Oh nein, ich habe Angst. Das hier sieht aus wie oh. eine Cafeteria. Weißt du noch, das letzte oh. Mal, als wir in der Cafeteria waren? Ich habe eine Stunde gebraucht, um den Boss zu besiegen. <lacht> also ich weiß noch, dass ich jetzt mir erstmal Speed Cola gönne. Ja, ich gönne mir ich auch... Und dann, ab geht's! <lacht> Yeah. Yeah. yeah! Das war noch Zeiten. Ja, <lacht> Mann. Yeah! Man. yeah. Boing, boing, boing, boing, boing. Muss man eigentlich überhaupt springen? Äh, bei. Doch, ja. Bei den gelben. Ich Enden muss man springen, ja okay. Ich glaube ja. Aber bei denen hier nicht. Yeah, mm Hot -hmm. Wheels. Das ist cool. Oh mein Gott. Und ich bin durch! Und den Easy. Parcours fand ich viel cooler als den beim, bei dem letzten Spiel. Ja, eindeutig. Der, der war beim ersten viel cooler. Ja, gut. Der war auch leichter. Oh mein Gott. Ich, ich, ich, ich finde gar nicht, dass der leichter war. Man musste halt auf engeren Wegen jetzt diesmal laufen. Und Mr. lobby mhm. Lobble geht's ihm gut. Entschuldigen Sie, Hartmann. Mr. Flibbles Lobble. Ich werde gewinnen. Na gut, nee ich werde gewinnen. Mein Gewinner -Typ. Düt, düt. Oh mein Nein, Gott, Nein, Felix, du weg. Oh. Er ist so ah. schneller. Ey, warum ist er schneller? Warum bist du... Oh, das ist ein Boost. Das ist ein Boost-Panel. Oh, oh yeah, Gott, Ich hol mir den Boost. Ich yeah, werde gewinnen. Hot Reels. <lacht> oh, mein Gott. Aber er ist immer noch schneller als ich. Warum? Warum muss er das ja, blaue Card ja. bekommen? Ja, das ist das viel mehr... Kubik. Nein, er kriegt den Boost. Nein. Das ist 2 so PS. Du meinst der so eins. Oh, ich hab ihn überholt. Ja, Erste. ich auch, ich hab ihn, ich hab ihn Lass er, er, er rappt mich, er rappt mich ehrenlos Ah, Nein. Ich bin, ah was, was ist das, was ist das Felix, Felix, oh, schade, ich war gerade eben out of map Was, okay, Der er hat mich, mich so ehrenlos weggerammt, okay Ich fahr rückwärts und ich gewinne trotzdem, ich bin Aha. rückwärts gefahren <lacht> Mr. Flibbelflobbel. Okay, ich muss das doch mal machen. So schlecht, Mr. Flibbelflobbel. Man darf halt nur nicht von Mr. Flibbelflobbel von hinten genommen ha. Ha. werden. Er hat mich nicht mal berührt. Er hat ich mich weiß nicht. so hart von hinten nicht. genommen. Nein. Doch, Mr. <lacht> Flibbelflobbel hat mich von hinten genommen. Das war nicht cool <lacht> von ihm. Oh nein. Warum machst du das? Ich schwöre. Yeah. Aber diesmal ist er schneller als letztes Mal. Diesmal überhole ich ihn gar nicht. Doch, doch, du schaffst es schon. Er nimmt jetzt viel mehr Boost vor. Oh, jetzt ist er Jetzt hat er mir den Weg abgeschnitten. Ich verliere gegen ihn. Ich verliere Nein, gegen kannst, ihn. Du kannst nicht gegen ihn verlieren. Irgendwie schon. Du hast verloren? Ja. Du, aha, du bist er einfach Er hat gestorben. jeden Boost genommen. Er hat jeden Millimeter. Boost mitgenommen. Das ist ein Millimeter von Und das eine Mal, gestorben. wo ich ihn überholen konnte, war auf so einer engen Stelle, wo er mir den Weg abgeschnitten hat. <lacht> Warum ist er so schnell? Er ist einfach gut. Gibst du, du spielst mal wieder auf leicht. Ich spiele nicht auf leicht. Oh, doch. Diesmal kann ich sogar beweisen. Ich höre mir Mr. Flubble, Flubble. Ich fahre fahr die Kurven perfekt von innen. Mhm. Ja, fahr außen, fahr außen. Bitte nicht nach innen. Oh, er geht wieder innen. Jetzt aber, jetzt aber. Fahr außen, ganz außen. Nein, hoffe ich zu raten. Du Ehrenloser. Du Ehrenloser, er hat es schon wieder gemacht. Was ist das? Was ist das? Okay, nochmal. Immer wenn ich ihn überholen will, dann rammt er mich ehrenlos aus der Welt. So ehrenlos von ihm. <lacht> Warum lacht er so? D stell dir vor, sein Job ist einfach nur aufzupassen, dass wir nicht abhauen. Dann macht er das mit seinen <lacht> Schülern. Ja, Mann. Es tut mir leid, dass du warten musst, aber Mr. Flibble Flobble spielt nicht mit guten Karten. Genau, der der, der schummelt. Genau. Wir hassen es, wenn unsere Lehrer schummeln. Genau. So, jetzt hole ich ihn mir. Jetzt hole ich ihn mir. Nein, er ist schon wieder... Oh. Bitte nicht wieder nach rechts ziehen. Er, er, er holt sich den Boost, den ich nicht kriegen kann. Und er hat mir schon wieder den Weg abgeschnitten. Jetzt aber, please, please, please, please, please. Ja, er ist immer noch vor mir. Und er holt jeden Boost. Ich habe keine Chance, ihn zu überholen. Ich habe keine Chance, ihn zu überholen. Du verlorst. <lacht> Ich hab verloren. Irgendwann. Irgendwann. Mr. ich will das blaue Kart haben. Das blaue Kart ist schneller und das ist unfair. Abgesehen davon sind sie viel fetter als ich und können deswegen ich bergab viel schneller fahren. Guck mal, wieder loslegen. loslegt. Oh, er gibt so eine Boost-Taste. Nee. Wer macht doch immer den Superstart? Naja, du nicht? Nee. Hätte ich das tun sollen? Nee, ich glaube, das gibt's nicht. Aber er hat das gemacht. Hat Mario Kart perfekten Start gemacht? Hat. Ja, er, er kann das. Du halt nicht. Ja, ich merke schon. Also, wie überhole ich ihn jetzt, du. ohne dass er mich ehrenlos umbringt? Das ist okay. okay, so Geht schon mal nicht. Jetzt hat er mich wieder... 347 Versuche später... Also ich habe immer in die Map schon sehr oft von oben sehen können. Ich versuche jetzt den Idealstart, <lacht> weil man kommt an dem echt nicht vorbei. Wie hast du das geschafft? Also okay, beim ersten Mal hätte ich es eigentlich auch schaffen können. Er hat mich dann von hinten genommen. Okay, ja der Idealstart hat nicht funktioniert. Warum nimmt er immer den Boost? Er hat beim ersten Mal nicht diesen Boost genommen. Er kann so. Aber wenn er jeden Boost nimmt, dann habe ich gar keine Chance. Ja, ist halt einfach besser. Und immer wenn ich ihn überhole, zieht er ehrenlos zu mir rüber. Ja, ist halt einfach besser. Er ist einfach nur fetter. Nee, ist besser. Jetzt, jetzt, jetzt. Please, please, please, please. Nimm mich nicht von hinten, Mr. Flippelflobby. Ja, ja, er hat mich nicht von hinten genommen. Ich bin endlich vorne. Jetzt hat er oh. keine Chance mehr gegen mich. Jetzt habe ich ihn endlich. Felix, ich hab's geschafft. Du hast es geschafft? Ja, ich bin endlich Erster. Dann kann ich ja aufhören, meinen Video wiederzuschneiden ja. in der Zeit. Ey! First Try! Hey, first hey, du, Try! Da kam die Happy Wheels Melodie. <lacht> okay, wir müssen... Da um. müssen wir. Ah, da! Hier, hier ja, hoch. Ja, easy. Natürlich. Mache ich jeden Tag. Ja, oh, das, das, das ist runter. unsere Routine. Wir müssen eigentlich auch jeden Tag <lacht> nachsitzen. <lacht> jeden also, Tag. Weil nachsitzen. Wir immer beim Nachsitzen ähm, wegbleiben. Ah, Da machen wir jeden Tag ein Rennen mit Mr. Flippelflower. Genau. Und müssen jeder auch. Oh. Ich bin ja, mal. Warum müssen da unten auch schon wieder stacheln? Können wir nicht einfach wollen näher so nee, springen? Man sein. Nee, man kann da nicht rüberspringen. Was war denn der letzte Sprung, den ich hätte machen sollen? weiß es nicht. Okay, ich versuch's nochmal. Auch man kann da rüber springen. Lol. Das Aber meine Beine ist schon wieder zu kurz ehrenlos Das Spiel ist gegen Kleinwüchsige rassistisch. Ja, und ich finde das gut. Ich nicht. <lacht> du bist ja auch kleinwüchsig. Ich habe es geschafft. Hello. Okay. Ich bin schon wieder beim gleichen Sprung gestorben. Hä, wie? Du sagtest, du kannst darüber springen Dann hättest du auch schon hier sein müssen, oder nicht? Ja, ich weiß, dass man darüber springen kann, aber ich hab's noch nicht geschafft. <lacht> Ach so, alles klar, Felix. <lacht> Tschüss. Nein. Ich grinde jetzt die Rails, so wie Tony Hawk nicht grindet. Nein. Oh, ich hab's geschafft. Yeah Oh, ich bin drüber Ich ist jetzt auch der Oh Gott, oh, oh Gott, der Lernotron, 3000 Nein, nicht der Lernotron Nee, der Lernotron, geh Nein, weg nicht mit der Lernotron Lern Oh, der Lernenotron, 3000 Oh mein Gott, der Lernenotron, Oh, man kann das spammen, man kann das spammen, Felix Ja, ich sehe, ich zitterklicke ich, ich hab noch nie so sehr in meinem Leben geklickt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Aua, aua, der haut mir auf, aufs Maul er hat mir noch nicht einen einzigen Schaden gemacht. Er hat mir so viel Schaden gemacht, weil das so nah an mir dran ist. Hör auf ich mit deinem Lerutron! Das, das ist illegal! Ah, ich hab den Ich hab ihn easy. Okay, zittert. er ist einfach explodiert! Ja, er explodiert einfach. Und ich habe meine Schmuckpistole noch. Du hast so viel Spuckbälle im Gesicht, Anton. Hast du nicht? Was? Ja, <lacht> du! Nee, Aber ke keine Ahnung, ähm. Okay. Ich habe am Anfang nicht gewusst, dass ich das spammen kann, weil normalerweise muss man die doch erstmal ein bisschen anfeuchten. Ja, ja, nee. Das, das machst du alles. Das, die hast du schon angefeuchtet in der Hose. Warte, ich muss kurz den Bus ein bisschen hübscher machen. Okay. Ja, ja jetzt ist der okay. Bus hübscher. Jetzt können wir auch mal rein in hier. Ich habe noch die, die Windschutzscheibe ein bisschen. Ich würde sagen, wir setzen uns hin. ja yeah. Bist du da, Homie? Ich bin da, Homie. Oh, ja. tschüss. Los, tschüss. Du Loser. Du da hinten. Ey, bei mir bist du der Loser da hinten. Nee, du bist der Loser da du hinten. Du bist der Loser. Nee, du. Ich, oh, ich kann nicht Loser. vorne sitzen. Da sitzen die uncoolen Kids. Ja, ich sitze auch vorne. Ich kann oh. mich umsetzen, aber ich sitze mich hinten hin. Kann ich mich umsetzen? Ah. Ich versuche ja. mich. Ja, ich sitze ganz hinten. Ich auch hinten. Ja, ich dann... kommt ein Schlagloch. Uh. Oh mein Gott. Leid. Hey, wo ist ein Schlagloch? Das war kein Schlagloch. Das war Felix, den wir überrollt haben. Da ist er. Ah. Bei dir wäre es nicht mal ein Schlagloch, weil du so klein bist. Selber. <lacht> also ich bin angekommen am hinten, ganz hinten. Also ganz im Ernst, wofür sind wir jetzt mit dem Bus gefahren? Der ist so langsam die paar Meter vorwärts gefahren. <lacht> ja, hallo, Conny. Ha hallo, Fee. Oh nein, nicht schon wow. das, schon wieder. Geh weg damit. Ich bin Siren Cop. Ich will nicht, dass du Siren Cop bist. Ich, ich verstecke mich Siren jetzt einfach. Cop. Mich findest ich du bin eh nicht. Dir. Oh nein, hier kann man gar nicht rein. Ja. <lacht> <lacht> und ich bin dir hinterher geschmuckt. Ich bin auch gestorben. Oh. Na gut, Leute. Ich würde dann aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne mich und abonniert auch gerne Felix. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao. Oh.